Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige und wir helfen Kindern in Düsseldorf. Heute habe ich die liebe Maike noch mal eingeladen und sie wollte Ihnen zu gerne erzählen, wie sie uns gefunden hat. Sie hat da eine ganz spannende Story. Und ich sag mal, hallo liebe Maike, schön, hallo. dass Sie wieder bei uns sind. Gerne. Und Sie wollten unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal erzählen, wie sie auf uns gekommen sind oder wie sie uns gefunden haben, kann man ja eher sagen. Ja, das kann man in der Tat. Ja, mhm. das würde ich gerne erzählen, weil das ein Moment ist, wenn ich an diesen Moment denke, kriege ich immer noch Gänsehaut und erinnere mich gerne dran zurück. Und es auch immer wieder im Freundeskreis, weil die Frage halt auch immer wieder kommt, wie bist du eigentlich auf die Froschkönige gekommen, die ja jetzt mittlerweile auch den YouTube-Kanal verfolgen. Ja, ähm, aufmerksam geworden bin ich auf Sie durch einen Zeitungsartikel im Rheinboten 2013. Das war in dem Monat, gab es die Jahresrechnung der Stadtwerke, das ist ja mal so der Schauerbrief des Jahres und... Ähm, ich hatte mit einer Freundin darüber gesprochen habe gesagt, das ist im Moment finanziell so eng und äh, irgendwie bricht alles über mir zusammen, weil ich keinen Ausweg sah. Und dann sagte sie so "Zum ersten du den Rheinboten gelesen? Und dann habe ich gesagt, nee, er liegt zu Hause, aber ich habe ihn noch nicht durchgeblättert. Ja, dann macht das mal. Da ist ein sehr interessanter Artikel über die Froschkönige drin, die sagten. Aber ehe Sie erzählen ich habe unser Archiv mitgebracht. Und da habe ich diesen Artikel gefunden, den, von dem Sie erzählen. Und zwar ist das dieser hier. Ja, genau. Ja, der ist vom 10. Juli 2013. Unglaublich. So lange sind Sie schon bei uns. Ja, ja. und da steht eben, äh, wir unterstützen äh, schnelle Hilfe für Familien mit Kindern, die... Äh, Hilfe benötigen. No? Ja. Ja, bitte. Erzähl ja, als ich, den Artikel, als ich den Artikel dann gelesen habe, an der Stelle übrigens danke Silke für den Tipp damals, als ich den Artikel gelesen habe, ähm, habe ich glaube ich den ersten Anruf eine Woche vor mir hergeschoben, weil für mich ist das irgendwie so, man hat Versagerängste, man hat versagt als Mutter, man kann die Kinder nicht ernähren und dann jemanden um Hilfe zu bitten, auch jemanden um Hilfe zu bitten, den man gar nicht kennt, finde ich, äh, war eine sehr große Hürde, aber der Tag musste ja irgendwann kommen, weil die Situation sich ja nicht geändert hat. Und ähm, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, als ich die Nummer wählte und es klingelte mit jedem Klingeln, ist mein Puls immer weiter nach oben gegangen und ähm, dann sind sie ans Telefon gegangen, meldeten sich mit Frau Pfanneburg, Froschkönige gegen Kinderarmut, sehr freundlich, und ich dann nur ganz schnell so, ich bin eine Mutter von zwei Kindern und ich brauche Hilfe. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh Gott, was hast du jetzt da gesagt? Und dann haben sie mich aber relativ schnell aufgefangen, weil sie gemerkt haben, dass mir der Anruf sehr unangenehm war. Und sagten mir auch im Laufe des Gesprächs, dass es mir nicht unangenehm oder peinlich sein muss, weil es viele Familien gibt, die auf sie zukommen. Und ähm, so hat sich der erste Kontakt zu ihnen ergeben. Ja, das muss ihn, äh, musste ihnen damals nicht peinlich sein. Ähm, man hat viele Gründe, warum man die Familie nicht ernähren kann, warum man gerade jetzt Hilfe braucht oder äh, eine längere Zeit Hilfe braucht oder wie auch immer. Ja? Das sind ja Gründe, die durch Arbeitslosigkeit, durch Krankheit mhm. oder vielfältiger Art passieren. Wir kennen da schon eine ganze Menge aber ich kann mich da auch sehr gut noch äh, dran erinnern, wie wir zusammengekommen sind und ähm, das war schon direkt so ein bisschen ähm, es klappte direkt zwischen uns hatte ich so das Gefühl ich auch <lacht> ich auch ja und wir haben sie ja auch nicht direkt in die Förderung aufgenommen sondern nee. wir haben ja erstmal sie ein bisschen auf Probe wir waren 2013 ja auch noch relativ neu trotzdem hm. wir uns 2007 schon gegründet hatten und mussten erstmal gucken, ob es denn funktioniert, ob die Kriterien erfüllt werden und so weiter. Weil der Schritt in die Förderung doch äh, ein großer ist. Mm. Ne? Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich erinnere mich noch daran, dass dann, wenn man Gutscheine bekommen hat, dass man äh, die Belege eingereicht hat, dass man Fotos ihnen geschickt hat für die Homepage. Mhm. und äh, Für die Zeitung. Genau, also, und für, für die unsere, Zeitung auch. Für unsere eigene Zeitung. Ja, ne? ja. ja um den ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern das äh, besser zu erklären, äh, wir geben kein Bargeld raus. Wir mhm. geben nur Gutscheine ja. ähm, oder eben bestellen die Sachen direkt ja. und äh, die Familien können die dann hier bei uns im Büro abholen. Ne? Ja. So nur zum, zum besseren Verständnis für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Ja, und ähm, dann waren Sie in der Förderung. Ja, ich äh, kann mich noch an Ihren Anruf erinnern, weil ich hatte immer nur Förderung mitbekommen, aber konnte damit nichts anfangen. Und als sie mir dann erzählt hatten, dass man im Gremium entschieden hat, dass wir in die Förderung kommen ja. und sie mir dann auch erklärt haben, was die Förderung im Einzelnen heißt. Äh, ja, war das erstmal so eine, huh, so eine Last. Ja. Es gab eine Schuhpatin oder es gibt eine Schuhpatin, es gibt eine schokoticket mhm. die äh, meine Kinder bzw. mit dem Schokoticket äh, mein Sohn unterstützt und in dem Fall halt auch mich unterstützt. Und äh, das war schon eine. Enorme Entlastung. Ja, wenn man das mal so zusammenrechnet. Ne? Und äh, ich meine, Schuhe für ihre beiden Kinder das ganze Jahr über, immer dann, wenn sie Schuhe brauchen. Ich meine, ist ja schon äh, ein Batzen. Ne? Ja, Und das stimmt. Wir können halt eben nur äh, begrenzt Familien in die Förderung aufnehmen. Äh, zurzeit haben wir 20 Familien in der Förderung und äh, das ist natürlich schon eine Menge, ne? zu der Sie auch zählen, ne? ja. zu diesen 20. Wir sind für die Unterstützung sehr, sehr dankbar. Das, das bewegt Sie, es Sie immer noch. Ja. Ne? Also weil es ja auch immer wieder Situationen gibt, wo man denkt, ja, man schafft selber. Und dann aber feststellen muss, du musst gar nicht bis zum bitteren Ende kämpfen, in Anführungsstrichen. Weil ich weiß, dass ich sie anrufen kann oder vorbeikommen kann. Und ähm, ja weiß, dass ich hier Unterstützung bekomme. Mhm. Also ich würde es jetzt nicht irgendwie, wenn es nicht nötig wäre, in Anspruch nehmen. Mhm, das weiß ich. Ähm, sie sind auch eine der Frauen oder Mütter, genauer gesagt, die sich wirklich immer sehr bemühen. Und ähm, das achten wir auch sehr und da freuen wir uns auch sehr drüber. Ja, ich finde, wenn man etwas bekommt, dann, so bringe ich das auch meinen Kindern, bei. dann gibt, hat man etwas zurückzugeben mhm. und es ist egal, wie. Mhm. Nur, dass man etwas zurückgibt und so ist das für mich halt auch, ob es die Unterstützung beim Flohmarkt ist. Ich erinnere das mich so ja, gerne an den ersten Flohmarkt, ja. wo ich mitgemacht habe. Äh, der zweite, wo man die Leute wieder gesehen hat und die einen wiedererkannt haben, man kam so ins Gespräch, egal was es ist ja. und Sie wissen, dass wenn ich Ihnen helfen kann oder dem Verein helfen kann, egal in welcher Form, da gibt es nicht zweimal zu fragen, da ist sofort ein Ja da. Ja, ich weiß das oder wir alle im Verein wissen das und äh, da sind wir auch sehr dankbar für. Ähm ich finde es das, äh, schön, dass Sie das auch so sehen. Ähm, es sieht ja nicht jeder so. Ne? Dass, äh, manche nehmen einfach und sehen es als selbstverständlich an. Und manche machen sich im Kopf und überlegen, wie sie auch uns helfen können. Ne? Was wir natürlich nicht erwarten, aber uns sehr freuen, wenn es denn so ist. Ne? Wenn Sie sich erinnern, der Sponsorenlauf von Finnair Schule. Richtig. Wo ich sie vorgeschlagen ist habe. ist übrigens auch in dem Archiv drin, wo sie da steht. So, ne? Ich habe es geschafft, ne? ja. ja, in brütender Hitze damals. Ne? Nee, es hat geregnet. Sie verwechseln es. Es ja, hat bitterlich genau. geregnet und genau. die Kinder sind so ja, toll ja, ja. für ja. den Verein gelaufen. Und für ja. mich war es an dem Abend, wo ich sie angerufen habe und gesagt habe, ich habe sie in ja. der Klassenpflegschaftssitzung ja. vorgeschlagen. Ja. Da ist das so, man gibt dann, ich kann das gar nicht in Worte fassen, man hat das Gefühl, man gibt etwas zurück für das, mhm. was man bekommt und es tut noch nicht mal weh, weil es einfach nur Zeit ist, die man zurückgibt. Ja, man musste sich aber auch ein Stück weit outen, ne? so das wie stimmt. sie das ja jetzt auch machen. Das stimmt. Ähm, YouTube ist ja nur weltweit und sie sitzen hier und erzählen, äh, na, dass sie Hilfe brauchen und Hilfe bekommen und, ähm, ist schon nicht so einfach. Nee, das stimmt. Also jetzt, wo Sie es ansprechen, ich erinnere mich an den Abend. Ich, wir haben ja noch an dem Abend telefoniert, äh, wo die Frage kam, wir würden gerne eine Organisation unterstützen. Mhm. Ähm, hat da jemand Ideen und irgendwie hat keiner was gesagt. Es war Ruhe in dem Raum und ich dann so gedanklich, da schlage ich jetzt die Froschkönige vor, eben was sie gerade sagten, dieses Outen, ich werde ja. unterstützt mit meinen Kindern. Aber ich habe mir gesagt, warum eigentlich nicht? Mhm. Also ich meine... Warum nicht? Hm. Und habe das dann erst kleinlaut vorgeschlagen, dann habe ich es nochmal vorgeschlagen und habe dann direkt hinterhergefügt: Ich werde auch mit ja. meinen Kindern von denen unterstützt und weiß, dass das Geld wirklich auch da ankommt oder die Spenden auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Ich kenne diese Organisation. Ne? Ja. ja. Mhm. Ähm, aber nicht nur, dass die Finja für uns gelaufen ist und äh, sie stolz wie Wolle war. <lacht> ne? Und ähm, ja. Nein, als sie das erste Jahr in der Förderung waren, äh, kann ich mich erinnern, gab es ein Hexenhäuschen, ein selbstgebasteltes mit ja. Fröschen. Das Dach und die Wände Stimmt. und äh, ja, von einer bekannten Weingummifirma diese Frösche, ja. die grünen da so schön drauf und sie standen ganz stolz hier <lacht> und zeigten uns die Haus, hatten sich sehr viel Gedanken und Mühe gemacht, ja. Ja. ja, wir haben es auch lange hier stehen gehabt, bis das irgendwann zusammengefallen ist. <lacht> <lacht> ja, ja, wir hatten auch Riesenfreude, das zu machen. Ja, glaube ich. Wir glaub können die kleinen Dinge ja. so ja. etwas hervorheben. Die kleinen Dinge sind manchmal die wichtigen. Ne? Das stimmt. Ja. Mhm. Das liebe Maike ich habe mich sehr gefreut mit ich Ihnen mich zu plaudern und auch wenn Sie heute noch bewegt dass Sie in der Förderung sind ja. und wie Sie so zu uns kamen ich denke, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das auch gemerkt haben und dass Ihnen das ein großes Anliegen war mal zu erzählen ja? das stimmt Ja, vielen lieben Dank ich danke Ihnen liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer vielen Dank dass Sie uns angesehen haben und denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss! Tschüss!